Okay, wenn wir in den vier Stunden so mehr als zwei mehr als ein Drittel erledigt haben. Tja, okay. Haben wir schon noch ein bisschen was zu tun hier. Oh, ich hoffe meine Minute ist nicht zu so voll jetzt. Das habe ich vergessen. Notfalls Dump ich halt wieder was in dieses blöden Sicherheitsdinger. Weil ich glaube wir kommen jetzt langsam hinten wieder rein und können jetzt die ganzen Items von hinten mitnehmen. Das würde schon ausmachen. Ja, die möchte ich um den Zombies verschwenden. jetzt. War eigentlich klar, dass sie Zombies sind. Wieso erwarte ich das nicht? <lacht> Überhalte ich mal. Ich nehme sie, wenn ich Platz brauche, im Tag Da bin war ein Brandfässer, das wäre natürlich cool gewesen. Okay, wo bin ich jetzt Map? Also wenn ich da reingehe, komme ich durch Safety Gate rein. Wie ich gedacht habe, ja. Mal gucken, ob ich da jetzt ganz nach hinten komme schon. Weil irgendwas war da, was ich haben muss. Ich weiß nicht mehr was, aber da war etwas. Diese Frau, die kann unbegrenzt Inventar stacken. Und nicht so. Da 50, da 20. Oh, das ist eine Inventarkiste. Oh, das Spiel liebt mich einfach. Weg. Aber mal. Da rein. Da war ich. Stimmt, das ist Speicherpunkt. Das ist so gemeint, die Inventarkiste da draußen, ne? Weil ich konnte die eigentlich die ganze Zeit erreichen, wenn diese Scheißkiste nicht vor der Tür gestanden hätte. Dann wäre ich da voll easy rangekommen. Das ist Assi. Please deposit any metallic items you have in the security box. Im Gegend, gibt's mir jetzt alles wieder her. Bei nichts Wichtiges dabei, ne? Ja, Rätsel. Ich ich hab ne, ich muss überlegen, wie ich da hinkomme. Okay, dann. Das ist auch gut. Item Management ist immer okay, aber ich weiß, wo ich hin muss, glaube ich. Aber ich komme da nicht hin, weil ich eine Karte gebraucht habe. Und ich komme von unten nicht hoch, weil es ein Fahrstuhl war, den er runtergefahren hat. gibt aber noch eine zweite Tür, also wir sind noch nicht ganz fertig hier, das ist gut. Weil momentan gehen mir ja viel den aus. Es tut mir mega leid für Clara, dass ich verletzt rumlaufen muss, aber ich will es halt jetzt nicht wasten mit Items. Okay, wir sind in einem Krankenhaus, das ist schon mal gut. Mehr oder weniger. Welches Spiel war das, man auf dem Padden, damit den eine Map kriegt? Ich weiß nicht, aber ich bin mir das mega gewöhnt, dass ich da eine Map habe. Ich weiß nicht wieso. Und zieht es anatomen. Uh. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, die mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausige Zeremonie. Wenn ich von dem Dämon besessen bin, liebe ich es, wenn Menschen sich von Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihr Körper sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Doch Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen und er hat mir die Räume, Chemikalien und sonstiges Material zur Verfügung zu stellen, um alles zu erforschen. Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass Niemals jemand den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis umdreht, um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Natürlich trage ich den Schlüssel zu dem Heiligen Haus stets bei mir. Selbst wenn jemals ein Außenstehenden sehen sollte, würde er niemals muten, dass es ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mir nicht mehr vertraut. <lacht> Der Schlüssel ist sein Auge. Ein Glasauge wahrscheinlich. Ich wollte diesen Leichensack... weil da, ups, da wurde so schön in die Mitte gestellt. Ich wollte gerade... So, ja, ich gehe dazu. Wo bin ich jetzt? Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Das ist neuer Raum. Der Leichensack ist aufgestanden. Wenn ich so einen Puls habe, ist der Leichensack aufgestanden. Safe. Ja, okay. Liebe Doktor. Nee. Okay, das ist jetzt asi. Okay, häng ich jetzt da drin fest? Nee, come on. Ja, ich wollte gerade meine Leben checken. Okay, der Dock ist mühsam. Wo bin ich jetzt gewesen? Nee, haben die Safe nee, haben sie nicht. Natürlich haben sie das nicht. Zu so schön gewesen. Okay, warte mal. ich kann das aber schlauer machen jetzt Keine Ahnung, wieso die Säure spucken, aber okay. Erwartet hey, er da wieder unten? Ne, warte mal, ich hab unten aufgemacht. Ja, ja, okay. den trashen können. Scheiße. Okay, aber ja gut, jetzt weiß ich's. Ich, ähm ich habe hier unten aufgemacht, bin hier speichern gegangen. Also ich nehme die Patronen, nehm das mit. Hier war glaube ich genau noch zwei Heilpflanzen. Mit zehn Brandbolzen draus. Da haben wir hier nichts mehr momentan, das ist gut. Ich muss den Schlüssel ganz kurz in den Inventar schmeißen, weil das, das stört mich jetzt, weil ich habe nicht nachgedacht. Aber die Brandpfeile mit, wenn ich gegen den Dog kämpfe, dem Fall auch noch. Ähm, der Schlüssel weg. Das heißt, ich müsste jetzt die zwei Tyrants unten mit vier Pfeilen, die zwei Tyrants auf der Brücke mit vier Pfeilen, habe ich noch zwei Pfeile für den Dog. Das müsste reichen. Tio kurz ein ersten Hilfespaar hier nochmal. Der war super. Ich bin nur gerade überlegen, ob ich nachher speichern soll irgendwo. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Okay, das reicht sogar ohne Angriff. Nice. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich ja beruhigt. auch oh, ein Soldat. Die sehen alle ein bisschen so Zweiter Weltkriegs Soldaten aus. Das ist ja schon Strange irgendwie. Ja, so da sein also gut für mich wenn kein zweiter kommt aber ich dachte das ist ein zweiter unterwegs die notiz habe ich okay das wird gespeichert anscheinend finde ich gut Nicht cool, dass ich diese Waffe nehme. Also ja, das Nachleiden überhaupt mit geht nicht schneller, aber ich habe in-game keinen Zeitverlust deswegen. Was sehr viel ausmachen kann, wenn Zombies nahe zu sind. Das ist ein Zeitfluss. Also fünf Minuten Replay oder so etwas. Ist. Das geht voll klar. <lacht> da muss ich jetzt meine Waffen kurz wechseln. <lacht> Erst ein Ausgewicht wegen der Schlaganimation. Ach, weg nicht. Ich dürfte nicht so viel. Nee, ich bin auf sogar Stufe gelb. Nicht mal orange. Sehr gut. Ah, warte mal. Das heißt, ich muss die ganze Safety-Kiste nochmal machen. Das ist. Doch. Okay, dann speichere ich jetzt aber da hinten, weil das kackt mich an, jedes Mal alles nochmal zu machen, so. Ich glaube zeitlich, ja, halb sieben. Cheap, ich rein. Okay, also ich muss... Nach links. Bei dieser Hütte vorbei. Okay, den Dietrich habe ich. ich habe beide Symbole. Ich finde nur kurz gucken, wo ich stehe. Also ich muss... Doch, ich muss da nach links und dann kurz einmal runter. Komplett. Ich finde das sehr angenehm, dass wir Zombies outrun können so. Das war im ersten Teil sehr mühsam. Aber irgendwas Großes muss noch kommen. Irgendwas anderes. Tyrants sind nicht ungewöhnlich. Wir haben die Cerberus, die immer vorkommen. Und auch eben bei den Tyrants, die sind halt so häufig da, dass sie nicht als Bossmonster zählen können. das ist Schön, dass sie die Amboss nicht jedes Mal nachladen muss. Also, wenn sie jedes Mal einen Pfeil nehmen müsste, rein schießt, Pfeil nehmen rein, dann würde es viel mehr Damage machen, logischerweise. Ich weiß nicht, wieso das so viel macht da, aber egal. Ja, nee, dann würde es auf jeden Fall viel mehr Damage machen, aber dann hätten wir auch nicht 130, also 230 Pfeile gekriegt, vor allem. Nach vorne drücken, um zu vor nach vorne zu laufen. Also dann behalte ich aber beide dem Netz. Die muss ich behalten. Und das Key-Item kann man hier rein. Ah aber ich muss ja kurz in den äh, Inventar mitnehmen. Ich muss ja kurz mal hier rein. Ich schmeiße das kurz in die Kiste, hole die Farbpatrone und dann gehe ich speichern, damit ich da wirklich wieder ähm, auf den Nüsse Dann ist der Onkel Doktor da. Please deposit any metallic items you have in the security box. Alles gewesen sein. Okay. Da habe ich da zwei Forstfässer, also zwei, äh, zwei Rollen, nicht eine. Dann müsste ich nämlich nicht jedes Mal in die Box wegen dieser scheiß rolle. Nicht so schade, dass man hier nicht sagen kann, ich nehme nur eine. Also, die kommt weg, das kommt mit, das ist klar. Ich mach die mal kurz hier rein. Dann nehme ich zwei Heal-Items mit. Und wenn ich das Wappen oder den Schlüssel, den Schlüssel nicht mehr das ist weg, das Wappen noch brauche, hole ich das nachher gleich. voll geil. Ne? Man hat so eine 8 Megabyte Speicherkarte für PS2. Füllt aber der 500 Giga Festplatte von PS4 so viel schneller. Also klar, das war alles auf Disk. Ich weiß gar nicht, wie groß das Spiel selbst ist. Aber es kann nicht so groß sein. Es emuliert ja eigentlich nur genau das Spiel von der PS2, 1 zu 1. Ah, da wäre noch eine Pflanze. Die wäre natürlich jetzt gut. Dass wir gesund in den Kampf gehen. Einfach dass ich schon full life reingehe. Also der Dog kommt dann, dann ist ein Zombie-Dude steht auf dem Bett, das ist okay. Da ist noch Patronen. Ja. Es wird einfach so offen hingelegt, dass es... Ich dachte mir schon, das hat irgendwas Spezielles. Das ist ja halt so komisch. Ich clash einfach da, macht nichts. Kaum bewegt sich der Sack, dann geht sie raus. Jetzt haben wir einen fetten Puls. Da du. Oh. Das ist ein... Ich sehe das. Ja, dankeschön. Erste Hilfespray. Ja, das war's. easy. der geheime Keller, so also so. Ja, Brandpfeile war vielleicht ein bisschen over, aber egal. Jeden Vorteil nutzen, den man kriegt. Ja. Okay, die haben mich jetzt in Ruhe gelassen. Okay. Das ist interessant. Äh, Pfeile auf dem elektrischen Stuhl. Und hier auf dem Alkoholtisch da. Ich muss nichts nehmen. das nehmen. sieht nach einer bösen Falterkammer aus, die der Dude da hatte. keinen den Knopf drücken, aber ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ich kann es mir halt vorstellen, was das war: das Rad, was ich um Leute drauf zu durchzudrehen, Käfig war, Leute einzusinken. Das könnte einfach so eine bilo version von, der Ma äh, von dieser eiserne Jungfrau sein. Der saß da, hat sein Glas Wein getrunken und die Leute getötet. In einem festen Vorhang, so ein Zufall. Also ich habe bis jetzt in Dietrich nicht gebraucht. das Schild blitzt. Er das Schwert. Also die Tür geht zu, da ist es... Ich muss mich kurz umschauen, ob ich wirklich nur den Schild zu ihm drehen muss und das war's dann. Ich denke schon. <lacht> Weil er Krieg von überall seine Rüstung gegeben dann... Man sieht etwa, wie hoch das Gift ist, das ist geil. Man müsste eigentlich gewesen... Offensichtlich also, nicht. Vielleicht muss ich weiter drehen, aus das. Ah, ja, wir ja, haben ein bisschen weiter Wasser. Scheiße. Das Steinschwert wahrscheinlich reinstecken. Oh ja, okay. Das sitzt auf einer Schriftrolle. Jetzt gucken Leben. Ich bin noch nicht mal im gelben Bereich. Also im gelben bin ich im orange noch nicht. Passt. Ah, okay, okay. Jetzt weiß ich wo ich das brauchen kann, das ist sehr gut. Doch, das Klavier war im ersten Stock in der Villa links. Das ist gut, weil da wollte ich eh speichern gehen und dann beenden. Zeitlich. War nicht mehr. Als viereinhalb Stunden. Ich bin langsam tot. Also es würde doch gehen, aber ich kann mich nicht ganz so konzentrieren jetzt. So, ja, die Fledermäuse. Ja, ich muss. Ich, entweder wenn ich renne oder einfach allgemein, wenn ich bei denen jetzt vorbeilaufe und Rückblick. Wahrscheinlich hätte ich nicht rennen dürfen. Aber es ist, ich, teilweise, ich weiß nicht... Es ist schon geil, dass man so viel backtracken kann. Aber teilweise ist es halt echt komisch, wie weit man backtracken muss. Ich habe hier... halt nochmal einen ganzen Raum unten gehabt. Den noch nicht erforscht habe, weil ich da direkt zurückgegangen bin. Zwei das heißt, Stunden bis da stehen. Ah, fuck! Ich wollte den gerade am Boden noch weiter schießen. alleine braucht bringt ja nichts das ist nur ein verstärker jetzt gucken das kammer okay der blutet gut diese kammer ist einfach zu so schrecklich <lacht> Ich habe schon mal irgendwo einen Koffer, den ich nicht nehmen konnte jetzt ging sie sieht nicht sehr angenehm aus. Okay, also das habe ich gemacht. Okay, dann hat sich das doch noch gelohnt, dass ich den Raum gemacht habe. Also, das ist kranke Doktor, ne? Ist so aufgeheilt an sein geilen Folterinstrument da. Richtig kranker Dude. Also ich kann jetzt da ein bisschen was ins Item dumpen. Nope, da ist ein Zombie. Oh. Das ist nice, aber oh, ich warte bin nicht mehr, wenn ich laufe. Okay, die hat jetzt Rapid Fire, das ist geil. Ich muss aufpassen. Ähm. Ne, da drücke ich doch. Dann direkt nach links und links, ja. Ich mache das mit der Rolle das nächste Mal, aber ist gut, jetzt kommen wir langsam vor, weil es enden, jetzt beenden sich langsam die kleinen Rätsel. Mal gucken, was uns also es weitergeht, wie es weitergeht. Es wäre peinlich gewesen, wenn der mich erwischt hat. Ich hoffe, die Tyrants sind Die machen mir gar ein bisschen mehr Sorgen, aber ich habe die eigentlich umgebracht, Die sollten weg sein halt echt froh, dass diese Brücke noch nicht infiziert ist. Das wäre halt, klar, also dieser kleine Garn mit Zombies wäre halt scheiße. Weil zum Beispiel hier oben auf der Brücke ein Tyrant steht, der noch runterhaut. Das wäre halt so typisch, ne? Die keine rote Schuhe die Claire auch hat. Das fand ich voll lustig. und Schritt. Mal gucken wie lange das geht nächstes Mal, wenn ich dann wieder spiele. Das sieht halt im Hintergrund aus, es wäre da es wäre da irgendwas Großes, aber ich glaube, das ist wirklich nur ein schwarzer Bildschirm, der ein bisschen was mitzieht. Ich, muss gucken. ich guck mal, dann das sind der Aufnahme auch drin Greetings! You must be the lovely Claire Redfield. Nine. Who are you? Let's just say that I'm a ghost. Coming back to haunt your dear brother. Whisker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? <laughs> all the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. Ich hatte recht im Titelscreen. Seine also Augen sagen ganz klar, er ist mutiert. Oh, war oh, der ja. Okay, ja, auf dem schwarzen Hintergrund federt sich teilweise was ab noch. Ich glaube, weil sie keinen Farbwert dazu gegeben haben, sondern grau. Ja. Das war ein Spoiler. Schön, dass sie nicht geschrieben haben, treten sie Westgrane entgegen, sondern einen unaufhaltsamen Gegner. Das macht Sinn. Aber. Äh, einem ehemaligen Stars-Captain. Aber ja, man weiß eigentlich, wenn man die Vorteile gespielt hat, was man eh machen müsste, wenn man. Veronica spielt, würde ich es behaupten, das Dass Wesker der alte Captain ist. Und Wesker ist im Top Titelbild drin, also ich wusste seinen Namen nicht mehr. Ich werde noch auch Mal nicht mehr wissen. Das ist okay. Aber wir können jetzt diese Rolle machen, das ist gut. Also allein schon, dass jetzt aufgetaucht ist, dass also sie zur Hütte wollen, heißt, dass ich richtig bin. Weil sie da eine Forest Cutscene drin hatten. Ich nehme mal ein Matpack mit, die behalte ich. Die kann ich kombinieren. Die muss ich mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das Adlerschild brauche jetzt. Ich glaube nicht. Schau mal kurz auf der Map, Moment. Diese Treppe war nicht in der Residenz, die war hier. Okay, sorry Ja, also ähm, Es ist Oben rechts, der Raum links Neben dem Speicherpunkt Da müsste ich hin, da komme ich nicht hin Ich fand mich eh Speicherpunkt da Dieser ganze Raum ist ein großer Speicherpunkt Wahrscheinlich, wenn das da drin keinen Platz gehabt hätte Ich glaube, das war dieser Raum, ja Ne, das war ein anderer Jetzt kann ich sehen, dass da nochmal ein Speicherpunkt ist der Fahrstuhl, das ist der Fahrstuhl, deswegen der ist violett, weil die Treppen violett sind oder lila. Der Fahrstuhl ist auch lila. Okay, alles klar, heißt Speicherpunkt. Jetzt muss ich das halt jedes Mal nachladen, weil ich es vergessen habe. Das ist okay. Okay, dann bin ich so weit eigentlich bereit, dass ich nächstes Mal wieder loslegen kann. Ausgesehen vom Nachladen halt, aber ja. Gut. Dann beende ich mal Resident Evil. For Veronica. Jetzt habe ich eine Datei drin. Das müssten... Blaues Spielanleitung. Gefangenen-Tagebuch. Ah, ich... Okay, rot habe ich noch gar nichts. Ah, ich habe diese... Okay, jetzt, jetzt checke ich das System, ja. Rot habe ich noch nichts anscheinend. Ich habe das System verstanden. Alles gut. Gut, dann beende ich mal. Äh, ich hau Pause Screen bzw. End Screen. Mach das Lied auf Anfang, weil das cool ist. Und verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio.